Genau, äh, jetzt fangen wir so richtig an. Ähm, genau, nochmal, ich habe für, für euch für heute äh, diese Datei, diesen Flyer erstellt. Den bekommt ihr im Nachhinein nochmal von mir. Ich habe hier aber ähm, ein paar Tipps gebündelt, die meiner Meinung nach sehr wichtig sind äh, in Bezug auf die ähm, Vokabelvermittlung. Und wenn wir zum Beispiel unsere Online-Kurse entwickeln, dann schauen wir auch, okay, auf welchem Niveau äh, sind denn jetzt die Teilnehmenden gerade. Wenn wir von dem Niveau A1 und A2 sprechen, dann könnte man als, ähm, als Referenzsprache ähm, auch ihre Muttersprache nutzen. Oder eine Sprache, die diese Personen alle kennen, wie zum Beispiel Englisch. Ja, also bei uns in Deutschland, wenn dann jemand in so einen, ähm, in so einen ähm, Kurs kommt, dann können fast alle Englisch. <lacht> Deswegen wäre ja bei uns die Referenzsprache dann Englisch. Und ich kann euch auch zeigen, wie das funktioniert. Ähm, das ist dann quasi der äh, deutsche Begriff. Und bei, dem, äh, bei der Referenzsprache nutzen wir den englischen Begriff und für die Vorentlastung auch noch Bilder. Das ist auch das, was einige von euch gesagt haben, ähm, dass man mit den Bildern auch besser die Vokabeln selbst verstehen kann. Und ähm, zu der Ressource von Quizlet kommen wir später noch mal. Ähm, aber was ich euch einfach nur zeigen wollte, dass man auf dem Niveau A1 und A2 mit der Muttersprache oder mit der Referenzsprache von den Personen arbeiten könnte, wogegen man bei die, ab dem Niveau B1 auch schon mit der deutschen Erklärung anfangen könnte, die dann aber ein paar Vokabeln beinhalten sollte, die die Personen kennen. Ja, wie zum Beispiel das Wort anfeuern, das kennen viele nicht. Was wir hier aber machen, wir schreiben hier ein Beispiel. Die Fußballmannschaft wurde von ihren Fans angefeuert. Und als Beispiel nochmal zum Beispiel das Wort rufen. Das lernt man ja schon auf dem Niveau A1 oder A2, weswegen die Person eigentlich verstehen sollte, worum es geht. Noch plus ein, ja, ein hübsches Bild von, von, von den Fans, ne, die eine äh, Mannschaft anfeuern. Ähm, ich glaube, das ist dann jetzt schon klar. Und bei den, äh, bei den Verben ist es nie verkehrt, auch gleich drei Verbformen hinzuschreiben. Auf dem Niveau B1 ist meiner Meinung nach ist das schon überfällig, ja, dass man erstmal ein Infinitiv. Und dann drei Verbformen in der dritten Person singular nochmal aufschreibt. Und als Erklärung, wie gesagt, eine einfache Erklärung mit den Vokabeln, die man jetzt schon kennt. Ja, wir zum Beispiel aufgeben, bedeutet etwas nicht mehr machen. Also nicht mehr kämpfen oder nicht mehr spielen, je nachdem. Das wäre schon das Niveau B1. Ähm, wenn wir dann aber von den höheren Niveaustufen sprechen, ähm, sagen wir ab B2, also B2, C1, C2, ähm, da ist es ähm, ja, aus meiner Perspektive einfach äh, unandingbar, mit den ähm, Synonymen zu arbeiten. Und warum sage ich das? Weil viele Personen, die das Niveau B2 oder C1 erreichen wollen, wollen dann später hier in Deutschland studieren. Wenn sie hier in Deutschland studieren möchten, dann müssen sie entweder die Telc-Prüfung ablegen oder ähm, die Testdaf-Prüfung ablegen. Und da ist es oft der Fall, dass man, äh, sagen wir im Text, das Wort definitiv sieht in der Frage, aber irgendwie so etwas wie endgültig. Und dann müssen die äh, Lernenden verstehen, dass das Synonyme sind. Und ähm, um ihnen das Leben später zu erleichtern, also ähm, spätestens bei der Prüfung, ja, äh, sollte man sehr viel mit den Synonymen arbeiten, sodass sie wissen, dass Empfinden, eigentlich ähm, ein Synonym dafür wäre dann Fühlen oder Spüren. Und ähm, das wäre dann die Progression, wie ihr seht. Wir fangen an mit der vertrauten Sprache, sprich mit der Muttersprache oder mit einer Referenzsprache, die sie sehr gut kennen. Die nächste Stufe wäre, dass wir nicht mehr in der Muttersprache ein Wort erklären, sondern in der deutschen Sprache aber einfach und mit Beispielen und die höchste Stufe wäre, dass man direkt sofort äh, Synonyme lernt, damit man auch ähm, ja, gute Chancen bei der zum Beispiel bei der Testaufprüfung hat oder auch allgemein um seinen Wortschatz zu erweitern. Ja, das kann ja nie schaden. So, ähm, das wäre das, was ich als erstes euch ähm, erklären wollte und das war die Progression ähm, und die berechtigte Frage, die man danach sofort stellen könnte, wäre ja, okay, woher soll ich diese Erklärungen nehmen oder mit welchen Wörterbüchern kann ich überhaupt arbeiten, welche könnte man empfehlen? Ähm, ich würde euch zwei Wörterbücher erklären und ich werde euch dann auch gleich die beiden Stärken oder Schwächen von beiden Wörterbüchern erklären. Ähm, und übrigens, alles, was ich euch jetzt zeige, gibt es kostenlos. Ja, ihr müsst dafür nicht zahlen. Ähm, das ist auch ähm, ja, <lacht> wichtig. Ähm, <lacht> zum Beispiel Leo. Äh, wenn man jetzt, ich, Wenn ich jetzt die Seite neu lade, dann fragt er manchmal, ja möchtest du einen Zugang kaufen? Und man kann dann einfach drunter äh, findet man den Punkt äh, kostenlos mit Werbung, ja, so dass man dann quasi das hier alles sieht. Und das ist ja verständlich, sie wollen ja irgendwie Geld verdienen. Aber wir müssen jetzt keinen kostenpflichtigen Account dafür erstellen. Ähm, und Leo finde ich deswegen super, dass man besonders auf den niedrigen Niveaustufen auch mit der äh, Übersetzung arbeiten kann. Ja, also hier gibt es zum Beispiel, keine Ahnung, Chinesisch oder Französisch oder auch Englisch. Ähm, und ich weiß, dass man in euren Ländern, also viele, entweder Englisch oder Französisch sprechen. Deswegen würde das ja passen. Und ähm, wofür ich auf jeden Fall sehr oft Leo nutze oder meine Teilnehmenden sehr oft nutzen, sind die Tabellen. Zum Beispiel ähm, Rechnen habe ich dann angegeben, dann sehe ich die Übersetzung ins Englische. Aber was ich besonders wertschätze bei Leo sind diese Verbtabellen, wo man dann auch die Konjugation der Verben in allen möglichen Zeiten sehen kann. Also Präsensperfekt, Präteritum, Plusquamperfekt, Foto 1 und Foto 2. Aber ja, Foto 2 braucht keiner, kaum einer. Aber auch, ähm, also jetzt nicht nur indikativ, sondern auch konjunktiv. Konjunktiv 1 und Konjunktiv 2 in allen möglichen Formen und auch als Partizipien. Ähm, das ist besonders für Anfänger sehr wichtig, sodass Sie auch ähm, entweder, wenn Sie immer wieder Fehler machen bei den Endungen, sodass Sie auch die Endungen nochmal ähm, checken können. Oder wenn Sie sich äh, nicht sicher sind, äh, ob das Verb in Perfekt haben, also das Hilfsverb haben oder sein hat, dass Sie das hier auch checken können. Genau, also das ist durchaus ein sehr, sehr gutes Tool für Anfänger. Also sagen wir mal, für das Niveau A1 und A2 äh, ist es auf jeden Fall gut geeignet. Ähm, ja. Ab dem Niveau B1 würde ich euch ein Wörterbuch empfehlen, das DWDS heißt, also Digitales Wörterbuch des Deutschen Sprache. Ähm, dieses Wörterbuch benutzen sehr viele Lehrende, aber auch Linguisten. Und ich zeige euch, warum das so ist. Äh, zum Beispiel, äh, wir schreiben das Wort Computer. Und jetzt könnt ihr sehen, wie viele unterschiedliche Informationen wir auf einmal bekommen. Äh, also wir sehen hier nicht nur Artikel. Ja, das ist das, was auch jemand von euch gesagt hat, wichtig mit Artikeln gleich das Wort dann auch ähm, zu lernen, sondern wir sehen auch die Genitivform, wir sehen auch die Pluralform und wir haben hier auch noch die Aussprache. Der Computer. Genau, und die Aussprache ist jetzt nicht von einem, äh, oder ich glaube, das ist jetzt nicht von einem Roboter, sondern von einem Menschen ähm, und wir sehen hier auch die Bedeutung, wo wir auch zum Beispiel die Erklärungen sehen können. Ja, elektronisches Gerät zu programmgesteuerten digitalen Daten. Und hier sehen wir auch Beispiele, wie man dieses Wort in einem Satz nutzen kann. Ähm, und das äh, hilft enorm, äh, weil die Person dann gleich sehen, ah, okay. In diesem oder in diesem Kontext kann ich dieses Wort benutzen und wenn man so nach unten so ein bisschen rutscht, dann sieht man, dass das zum Beispiel Teil des Wortschatzes für das Güterzertifikat A1 ist. Das bedeutet, man muss das auf jeden Fall lernen. Und noch mehr drunter sehen wir die Synonyme. Das ist genau das, was wir dann zum Beispiel auf, auf dem Niveau B2 auf jeden Fall für uns entdecken sollten, dass man Computer auch als Rechner zum Beispiel äh, benutzen könnte. Oder dieses UGS ist umgangssprachlich. Ja, sodass man weiß, ja, okay, in der Idiomatik oder in der Umgangssprache nutzen die Deutschen das auch in zum Beispiel in dieser Variante, ja, Elektronengehirn, obwohl das auch schon veraltet ist, das sagen sie auch selber, aber Elektronenhirn zum Beispiel, das könnte man dann auch noch sehen. Und ähm, genau, also ich kann euch das auf jeden Fall ähm, empfehlen diese beiden Ressourcen auf unterschiedlichen Niveaustufen zu nutzen, ähm, weil das sowohl euren Lernenden als auch euch selbst hilft, ähm, sodass man auch schnell mal checken kann, wenn man jetzt zum Beispiel einen Artikel vergessen hat oder ähm, wenn die Teilnehmenden fragen, ja, können Sie bitte einen Beispielsatz nennen? Genau, dass man dann schnell ähm, auch weiß, wo man sowas findet das wäre der zweite punkt den ich euch heute zeigen wollte also jetzt nicht nur sagen hey da sollte man das nutzen oder das nutzen sondern dass ihr ganz genau weißt, welche portale ihr dann auch gleich nutzen könnt und da wir jetzt auch schon bei portalen gelandet sind das wäre so der letzte punkt den ich euch heute vorstellen möchte das ist die Portale, die ihr kostenlos in euren Deutschunterricht ähm, einbetten könnt. Und ähm, die den Unterricht auch etwas auflockern oder auch helfen, äh, die ja zum Beispiel die Vokabeln das ein bisschen auszulagern, dass die teilnehmen, das jetzt nicht nur im Unterricht, sondern auch zu Hause lernen. Und zu dem einen top Ten portale die ich auch selber nutze, gehört zum Beispiel das Portal Die Stadt, äh, die Stadt der Wörter. Genau. Ähm, das ist ein Angebot von Goethe-Institut. Ich zeige das nochmal hier. Genau. Ähm, da geht es darum, dass man... Deutsch lernen kann. Das ist jetzt besonders für Anfänger gedacht, eigentlich A1, A2. Und das kann man auch sehr gut für junge Erwachsene oder Teenager nutzen. Die mögen das total. Ich zeige euch nur ein kurzes Video, sodass ihr versteht, wie das funktioniert. In diesem Spiel lernst du deine ersten Wörter auf Deutsch. Der Stift. Löse Aufgaben. Welche Sehenswürdigkeiten siehst du im Stadtzentrum und am Bahnhof? Der Bahnhof ist modern. Ich fahre Taxi. Das ist bequem, aber teuer. Genau. Also diese App kann man auch kostenlos runterladen. Man muss dann am Ende, am Anfang sagen, welche Muttersprache man hat, sodass sie dann auch diese Sprache als Referenzsprache nutzen können. Und da geht es darum, dass man erstmal so allgemein Vokabel lernt in der Stadt, äh, Essen äh, und so weiter. Ja, also darum geht's. es. So, äh, zum zweiten, äh, was habe ich da aufgeschrieben? Ja, genau. Uh, zum uh, zweiten Must-Have <lacht> ja, gehört auf jeden Fall Quizlet. Das habt ihr heute schon kennengelernt. Uh, ich wollte euch nur, also zum Beispiel diese uh, Vokabellisten habe ich persönlich erstellt und uh, diese Vokabellisten beziehen sich auf die Lehrwerke. Ja, zum Beispiel hier Aspekte neu, B1 plus Lektion 1. Das bedeutet, dass man ähm, zwar nicht thematisch, aber äh, für jeden Kapitel solche Sachen erstellen kann. Oder, was noch besser ist, man muss nicht unbedingt immer etwas erstellen, man kann auch etwas adoptieren. Ich zeige euch, wie das funktioniert. Zum Beispiel, ähm, ich brauche jetzt Vokabel zum Thema Essen. Und ich sehe, das sind andere Personen, die äh, zu diesem Thema schon etwas erstellt haben. Wie zum Beispiel hier. Ich kann mir das anschauen. Äh, Käse, Gurke, Eis und so weiter. Man sieht, es gibt keine Übersetzung. als äh, Also im, im, im Teil Übersetzung steht da nur ein Artikel. Aber das braucht man auch gar nicht, weil man da Bilder hat. Und dann, wenn ich sage, okay, das gefällt mir sehr, das möchte ich auch genauso haben, aber bitte prüft, ob dann auch alles richtig ist. Manchmal vertippt sich ja. Dann kann man entweder lernen oder man kann sie dann auch adoptieren. Also quasi das gleiche Set nehmen und es auch selbst erstellen. Ähm, und dann kann man dazu die Links an eure SchülerInnen schicken, sodass sie zum Beispiel bis Montag äh, alle Vokabeln zum Thema Essen lernen oder dass sie, wenn sie mit dem Bus oder mit der Bahn, äh, wenn sie zum Deutschkurs fahren, dass sie da quasi so ein bisschen spielerisch die Vokabeln lernen können. Ähm, und äh, wo wir gerade beim Thema spielerisch sind, ähm, wollte ich auch noch euch mal was zeigen. zeigen. Also das ist zum Beispiel jetzt mein Lernset ähm, zum Thema, äh, nee, ich glaube, das war Kapit Netzwerk A1, Kapitel 1, genau. Das, was ihr jetzt hier seht, das ist die Ansicht Karteikarten. Man kann aber auch äh, die Ansicht, ja, okay, also er meint, ich soll mich jetzt erstmal registrieren äh, oder anmelden. Aber man kann das auch ändern, indem man hier zum Beispiel auf Lernen klickt oder Testen oder Zuordnen. Das sind dann unterschiedliche ähm, ja, also Modi, wie man mit den gleichen Vokabeln umgehen kann. Ähm, und das finde ich persönlich total cool, weil man mit dem gleichen Lernset auf unterschiedliche Art und Weisen interagieren kann, ähm, ohne dass man jetzt extra noch irgendwas ähm, erstellen muss. Äh, das kann ich euch auf jeden Fall auch ähm, empfehlen. Und wenn ich habe wirklich sehr viel gemacht. Also falls ihr ähm, nach Lernsets sucht, dann könnt ihr gerne unter olga-abc äh, äh, alle meine... Sets nochmal finden und sie auch sehr gerne verwenden. Ähm, ich teile mein Wissen, wie gesagt, sehr, sehr gerne. Und mit euch sowieso. Genau. Ähm, das ist dann, ähm, aber wenn man so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, wenn man in eine bestimmte Richtung, Richtung geht, zum Beispiel thematisch Vokabeln, äh, den Menschen beibringen möchte oder auf ein Lehrwerk bezogen, und äh, wenn man aber jetzt die Menschen einfach neue Vokabeln lernen lassen möchte, ohne dass sie, sagen wir mal, ein bestimmtes Ziel vor den Augen haben, dann gibt es auch ein sehr schönes Spiel, äh, Vokabelspiel, das heißt Babadum. Und das funktioniert folgendermaßen, also man kann dann auch spielen... Klicken. Und dann muss man natürlich auch äh, sagen, welche Sprache man lernen möchte. In unserem Fall ist das natürlich Deutsch. Und wie ihr seht, man muss dann einfach nur auswählen, ähm, welche, ja, also welches Bild passt. Ähm, und das sind dann auch Vokabeln, die man, sagen wir mal so, in einem normalen Lehrwerk nicht finden okay. könnte. Das. Eule. Bindel. Genau, und wenn man dann falsch antwortet, dann zeigt er, okay, das war falsch. falsch. Also man bekommt dann gleich, ähm, ja, quasi ein Feedback. Ähm, und ich finde diese Ressource sehr schön. Spiegelei. Weil man, wie gesagt, auch ohne, dass man irgendwie thematisch ein Ziel hat, sehr viele neue, coole Wörter lernen kann und auch mit Artikeln lernen kann. Und ihr seht hier, es gibt auch unterschiedliche Modi. Also man kann auch andersrum spielen. Man kann dann, man muss dann sagen, okay, was ist das? Ähm, oder es gibt dann solche Möglichkeiten. Bärchen. Das ist dann schon die nächste äh, Stufe, wo man dann, ohne dass man das Wort sieht, nach diesem Wort suchen kann. Und Arznei. Genau, und es wird dann immer komplizierter und immer komplizierter äh, für die weiteren Niveaustufen. Ja, so sagen wir dann C1 und so weiter. Und das Letzte, was ich euch zeigen wollte, das ist dann auch äh, sagen wir so Inhouse, <lacht> ähm, eine Inhouse-Sache, Ihr könnt bei uns auch auf dem Portal, also Open Deutsch, kennt ihr ja bestimmt schon viele, kann man unter Deutsch lernen, auch ohne dass man sich anmeldet oder registriert, oder unter Lernmaterialien kann man sehr viele schöne Lehrmaterialien finden für seinen Unterricht. Wenn ihr zum Beispiel jetzt nach Wortschatzaufgaben äh, sucht, dann würde ich an eurer Stelle unter Kategorie natürlich dann auch äh, einen Wortschatz, eine Wortschatzübung ähm, aussuchen. Und ähm, ihr seht dann, das sind zum Beispiel interaktive Aufgaben, die wir schon selber erstellt haben. Und das sind dann ganz unterschiedliche ja, Vokabeln, unterschiedliche Themenfelder, die ihr aber gerne alle für euren Unterricht nutzen könnt. Ähm, es gibt dann manchmal so Vorlagen, äh, manchmal sind es Videos, manchmal sind es, wie gesagt, solche interaktive Aufgaben. Äh, es sind manchmal nur Deutsche, manchmal ähm, auch zum Beispiel Deutsch-Polnisch, ähm, Genau, also ich kann es euch nur empfehlen, ähm, falls ihr nach in einer Inspiration sucht, dass ihr euch da einmal durchklickt. Ja, also ich glaube, ich schaue mir nochmal meinen Plan an. Ja, genau, also ich bin jetzt schon am Ende meiner Präsentation angekommen, äh, weswegen ich jetzt auch gleich die... Wie das Video anhalten würde, sodass wir später einfach miteinander wissen, äh, uns austauschen könnten.